Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Turo 4. Mit dabei ist wieder Steve. Jo Leute, was? Ja. Will auch dabei mit dem Hintergrund irgendwo rumschreien. So ist es. Wir versuchen jetzt drauf zu schauen. Ich bin drauf. Das Ding ist halt, du hast halt 10 Sekunden, wo du dich nicht bewegen kannst. Und derzeit kannst du halt hier irgendwo Steine abbauen, weißt du? So ist es, ja, mach ich grad. Ah. Gut. Mir geht das Essen so langsam aus. Meine Öfen habe mhm. ich wahrscheinlich auch irgendwo stehen Hä? Okay. Schutzzeit. Will ich grad nicht. Ach, hier ist meine Öfen, okay. Ich suche meine Öfen jetzt ah, glaube, Ich schätze mal beim Licht. aus ist na no. Wow. Ich darf mal mein Inventory aussortieren. Eine... So. Raus, raus, raus, raus, raus, Yep, yep, yep. Was? Ich hab auf jeden Fall Full Iron. Aber Diamanten wären zum Ei, gell? Ja, Diamanten hätten was, wenn wir jetzt welche finden würden. Hm. Oh, ja, der bin ich schon wieder Profi. Ja. Wir wollten Zombie auf den Sack gehen, ist aber nichts Neues, ne? Nein, no, eh nicht da, eigentlich. Zombies stressen ohne Ende, warte mal, ich nehme meinen Crafting-Table trotzdem mal mit. Oh, Da war man anscheinend schon mal. überlege auch gerade, wo ich schon war. Ich glaube, hier drüben stand ich vorhin. Ich kann mal in die Richtung weitergehen. Also, ja, ich glaube, wir werde halt einen Diamanten finden. Aber bestimmt nicht. Ich habe noch 12 jetzt über. Aber Rüstung hast du noch keine Crafted oder? Gar keine. Okay. Warum ist eigentlich jetzt keiner am Server? Es ist erst 16 Uhr circa. Kannst du gerne mal die Runde fragen, warum keiner auf dem Server ist. <lacht> 20 Leute an deinem Baum alle hin. Schau. Da kommt wie gerufen. Abend. Hey. Profi Was denn? Nicht töten. <lacht> Muss du mal schreiben, wieso, ich bin über dir. Der sneakt nur noch die ganze Zeit, das kann ich dir einfach wissen. Lapis, wie viel brauchen wir denn von zwei Stacks reicht, oder? Ah nicht schon dazu. Oh. Tja. Hier los, Alter. Jetzt kommt auf einmal alle oder was? Ja, ich gesagt, das ist mein magisches Organ, Alter. schaut fast so aus, hat dass unten ein Wasserfall ist. <lacht> Eis haben wir schon ich hoffe, genug. Ich hoffe nur bei uns rennt keiner rum, ey. Ich hoffe mal auch eigentlich. Aber schaut. Ich weiß halt noch nicht, in welcher Cave ich noch nicht war. Ja. Ich weiß in welcher ich noch nicht war, da wo das Lava noch Lava ist. Ah, super. Ich mache aber nicht jedes Lava weg, nur, nur da, wo sich's lohnt. Ja, okay. Aber langsam kenne ich mir nicht mehr aus. Aber ich muss ja nicht zurückgehen. Nein, muss ich nicht. Nein. Ja. Ich habe noch einen Gang gefunden, wo ich noch nicht war. Sehr cool. Ja, ich bin auch gerade in den Gang unterwegs, alles nicht. War ich da schon nochmal? Lapis? Da hab ich mich mal zugebaut anscheinend. Ey, dann war ich da, was? Hä? Okay. vielleicht müsste ich da gar nicht bleiben. Das kann sein, ja. Ey, Steve, ich bin überfordert mit meinem Gang. Oder mit dem. Ich, ich bin ja also so voll vorsichtig schon bei Lava-Warn. Ich tu jetzt immer. Das Lava weg, bevor ich da hingehe. Wo ist ein Enderman? Da waren wir aber anscheinend schon mal. So. Ah, kriegt man da überhaupt -Spiel? Ja. Aber dann gehen wir in die Nether, oder? Steve, nimmst du Lava überhaupt noch mit, wenn du siehst? Für XP höchstens, ich hab 58, das dürfte eigentlich locker reichen. Bei hm. mir ist schon wieder Sackgasse. 10 Minuten, Alter, so schnell vergehen die Minuten. Habe ich hab mir auch gerade gedacht, oh, ein Enderman. Der hier war Hier will ich mich jetzt eigentlich nicht prügeln. Noch nicht, aber gleich. Okay, da schau was. Cool. Das kennen ich noch mehr aus. auf der Höhe ist und der ich die ist. Danke. Willst gehen raus an den Enderman, den ich gerade getötet habe. Ja. Ich wäre erst davon einem, Und eine Pearl gekriegt hab. Hä, <lacht> das ist praktisch. <lacht> ja, ich bin einmal an einer Ender gestorben, so dann mag ich die Dinger nicht mehr. Ja, ich weiß, Alex. Uh. Ja, ich hab ja. schon voll vergessen, dass meine Zombies auch schon. Essen brauchen wir fast. Ah! ah Steve, essen. Mal. Hab ich wirklich fast nicht Bübelführung. Nicht? Ja, es geht schon noch, aber ich finde riesige Höhlen an warum habe ich jetzt solche Schattenprobleme? Da hat einmal mal Shader drin. Vielleicht das ist das ja. das ah. Das war aber nicht viel. Ah. God, okay. Das war fast unmöglich, Alter, bei so einer großen Höhle. <lacht> Weil wo, da war bestimmt noch keiner. So gut, gell? Okay? Cool. Ich hab kein Wasser mehr, Steve. Kann ich nichts dafür, wenn du kein Wasser mehr hast, Alex. Wen? <lacht> Alle. <lacht> ich schreib's sogar. Hey, Philipp, da drüben Wasser verkehrt. Aha. Ich kenn ja auch von Labern, aber mit Laber, Laber. Labern. Gute Cave. Ich hasse es. Komm. ich Wasser gehört. Und jetzt nicht mehr. Doch, Gott sei Dank. Dürft mein Gold auch langsamer braten? Hey. hey Ich hab einfach gerade. Klick, oder? Ich geb's auf, ich geb's auf <lacht> Stadt und Wasser, Kieber und Lava Kiebel Läuft bei dir Jo, der Aim. Und was, von dir? Ja, gerade einen Zombie in den Geschlagenschaffen, Alter. Alter. Es geht auf eine schlimmer. Genau. Ich weiß einfach nicht mehr, wo irgendwo wo ich bin, Alter. Und wo ist schon war? Oh Alex. <lacht> aber ich geh nochmal hin, Mikrofon, da war viel. Na, anscheinend. Ich weiß es nicht. Ja. Alex hat sich verirrt. Ich, ich will aber, wo sollen schon weitergehen? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Es ist 5 Minuten außen, und nur genau gar nichts erreicht. Ich habe nicht einmal Gurt gefunden, so gesehen. gar nichts gefunden, ne? Ah. Caves hören auf. Meine Caves ja. sind für gar nichts mehr. Wir eiern hier irgendwo in Caves rum. Denkt mal, wir enchanten auf Iron Sword, oder? Bis jetzt schon, ja. Ja, wo sollst denn da weitergehen? Da vielleicht. Alter, wenn ich noch.. Oh. Es geht tatsächlich weiter. Philipp hat dir geholfen oder was? Like! Naja, ich wollte eh hin. Alex heckt, Philipp hilft ihm. Ja. Das würde ich auch nicht mein Philipp tun. <lacht> Ich glaube, das ist aus oder geht's es weiter? Muss mal zurück, ich brauch Kohle. Wow, Steve, hast du willst echt Streetminer angefangen? Warum? Weil ich nichts mehr hab. Ich hab echt nichts mehr da unten. Ja, kannst du auch machen? Oder wie meinst du, dass du hast nichts mehr? Ja, die, die Höhlen sind aus, glaube ich. Kannst du noch spielen. Ja, ich auch. Ich mach auch gerade zu meinem Mein ganzes Leben da unten ist klar aus, ich werde mal mehr Holz. Wie, du hast kein Holz mehr. Ich hab kein Holz, oder? Ja, Holz. Ah, okay. Alter, Gott Ah, danke. Kann kein Holz mehr haben? Ja, weiß ich nicht. Ach, Na nein, so viel eigentlich. hab ich Was mir gerade ausgeht, ist die Kohle. Soll ich das mitnehmen? Ich als jetzt wirklich die Scheiße sagst. Ja, Steve, ich bin echt ein bisschen am Zittern, oder? Ich find nichts. Okay, dann geh doch hoch. Ja, aber jetzt da ich gutes... Vertrauen in meine Streepline-Künste. Hey Philipp, siehst du, wenn ich ganz hinter Crow... ob da hinten Diamant ist? Siehst du das da? Ja, ich schon. Okay. Aber sonst kennen jetzt die Bildschirmhelligkeit wieder dran. <lacht> wow. Wie alt bist du? Ist toll. Schreibst du es? 12. Ich Bayern haben gefunden. Hey, die ja, wollen sie mit uns unterhalten, wir verarschen uns einfach nur, Steve. Na ja, doch, egal. Ich hab ja. keine Lust mit zu unterhalten. Nicht du hältst dich doch auf der Wiese mit der Kuh auch nicht, die du danach isst, oder? Also. Ich, ich hab noch nie eine Kuh, glaube ich, gegessen, was ich gesehen habe. Nicht? Naja, doch, eigentlich schon. Aber ich wusste, welche davon, eben nur die Heide, die Weide, die Weide ja, die herde gesehen, Alter, du ich hasse Strip -Mine, ey. Ich hasse Strip Mine so sehr. Machst du auch schon? Hm, leider. Meine, Öfen einfach, meine Öfen einfach irgendwo hingestellt und um Strip Mine. Sorry, meine Öfen auch mal hinstellen, Feli? Ja, aber ja. Iron. Gut. Na, das machen wir irgendwann, wenn wir mehr haben, fertig. Ich hab schon Stack Gold. Oh, oh, oh. Warum erfindest du alles an? Wenn ich auf in die falsche Richtung laufen. Ich weiß ja, es auch nicht da. So. Ey, ich weiß nicht einmal mehr, was von den Strip meinen halten sorry, Ich finde auch nichts. nicht einmal Rides doch. Random. So, was soll ich besser machen? Dann fahre ich mich eigentlich Kohle. Also ich, bis jetzt immer mehr Klick beim Random Strip gehabt zu. Ja. Ist ich höre aber auch keine Lava... Ah, ich hab Dias. ist die die hier am Grundpick. die ist Gold. Wow. da ah, bin sogar zufrieden. Aber Steve, die Folge ist außen, ich nur Gold gefunden, Alter. Das gibt's ja nicht. Da so schreiben ich Titel eine Altiker. Kann ich nicht dazu schreiben. 3 Minuten steht bei mir was? Nein, beim anderen. Bam. Macht nichts Sinn. So, das war's mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Ooh.